und werde ständig gefragt, woher ich wirklich komme. Ich bin du. Ich werde als krank gesehen. Dabei werde ich behindert. Ich bin du. Ich bin hier und kämpfe für globale Klimagerechtigkeit. Ich bin du.